Der Virtual Boy ist schon eine echt kuriose Geschichte. Mitte der 90er erschienen war es vielleicht so ein, als eine Art Nachfolger für den Game Boy gedacht. Es war auf jeden Fall technisch wesentlich besser aufgestellt. Der Game Boy war ein 8-Bit-System, das hier war ein 32-Bit-System. Außerdem bot es wirklich revolutionäres 3D-Gaming, was man in der Hinsicht so nie gesehen hat. Und das in einer so kompakten Bauweise. Es ist allerdings gefloppt. Erschien hier nie in Europa und ist wahrscheinlich meistens wirklich nur durch den Hörensagen bekannt. Die meisten werden das Ding noch nie in der Hand gehabt haben. Ich habe mir so ein Gerät aus Japan letztes importiert, wie ihr vielleicht in den letzten Pickup-Videos gesehen habt. Und in diesem Video möchte ich euch so ein bisschen einen ganz groben Überblick über das Gerät bieten. Wie funktioniert es? Was sind die Vor- und Nachteile? So ganz grob gesehen. Wie sehen die Spiele aus? Wie kam die Verpackung und so weiter? Das möchte ich euch in diesem Video euch alles kurz zeigen. Viel Spaß! Wie angesprochen, fangen wir mit der Verpackung an. Das ist hier natürlich die japanische Variante, man sieht es an den Schriftzeichen. Die Verpackung ist relativ groß, wenn ich die des Gameboys mir ins Gedächtnis rufe, ist das wahrscheinlich so ungefähr nur 5 mal so groß, locker auf jeden Fall. Ich würde euch auch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr euch eine Konsole hinzulegen wollt holt euch auf jeden Fall die japanische Variante. Erfahrungsgemäß ist die etwas günstiger, weil ich denke mal dort hat sie es mehr verkauft. Ich habe jetzt leider keine Zahlen vor Augen. Aber so wird es auf jeden Fall sein und japanische Sachen bekommt man immer etwas besser, also in einem besseren Zustand, weil die Japaner anscheinend mit den Sachen wesentlich fähiger umgehen. Und der Witcher Boy ist Region Lock Free, das heißt ihr könnt da auch auf jeden Fall auch US-Module drauf spielen. Ich habe es zwar bisher nicht getestet, weil ich nur japanische Versionen habe das, der Spiele, aber soll auch möglich sein. Aber ich weiß, auf dem Bild seht ja gleich auch vielleicht, warum es nicht ganz so erfolgreich war, neben den anderen Schwächen, auf die ich gleich noch eingehe. Es liegt nämlich kein Spiel vorne. Ihr habt beim Game Boy habt ihr hier irgendwie so ein kleines Feld wegen, Hey, Tetris ist dabei und so weiter. Beim Virtual Boy leider nicht. Ihr bekommt nur die Konsole. An den Seiten ist alles wie immer. Natürlich grob beschrieben und auf der Rückseite sind dort nochmal die Inhalte beschrieben. Sehr nüchtern finde ich, also selbst äh, also es erschien ja Mitte der 90er Jahre, da hätte man hier ein bisschen mehr Pep machen können. Das sieht irgendwie aus wie irgendwie billige <lacht> Ebay-Auktion heutzutage. Es ist im Prinzip der Virtual Boy drin, der Controller und der Ständer. Auf die Sachen werde ich jetzt gleich noch einzeln eingehen. Ich kann leider kein Japanisch, deswegen habe ich keine Ahnung, was für Arme Teuer ein hier versprochen werden. Wenn ihr die Packung aufmacht, ist so ein einfaches Pub-Inlay drin. Und ja, was uns alles drin erwartet, das schauen wir uns jetzt weiter an. In der Packung zuerst drin sind natürlich die üblichen Bedienungsanleitungen, wie zum Beispiel hier, ich habe keine Ahnung, es werden Sicherheitshinweise sein oder ähnliches. Es ist auf jeden Fall ein Poster, beziehungsweise der Schnelleinstieg-Guide wird das natürlich sein. Groß steht hier natürlich Warning drauf, weil das Ding natürlich richtig bedient werden muss. Das scheint tatsächlich so eine Art Schnelleinstiegsanleitung sein, nehme ich mal Wie sagt man in japanisch? <lacht> ich verstehe kein Wort. Das hier ist die Anleitung. Ist natürlich auch so schön wie der Rest relativ nüchtern gehalten, aber natürlich auch hier wird wieder die rote Farbe immer wieder aufgefangen. Finde ich wunderbar. Aber Anleitungen sind Anleitungen. Dafür habt ihr hier nicht eingeschaltet. Gucken wir uns dran, was sonst noch drin ist. Und zwar einmal das Kernstück. Der Virtual Boy, dann der angesprochene Ständer und natürlich der Controller. Ich werde jetzt auf den Controller gleich eingehen und auf deren Funktionsweise. Erstmal schauen wir uns den Virtual Boy an, würde ich sagen. Und zwar, so sieht er aus. Ist relativ handlich, ne? so größtenverhältnismäßig wie meine Hand hier so ungefähr. Ihr habt hier um zwei. Bedienfelder, womit ihr ja das Sichtfeld richtig einstellen könnt. Das ist einmal Fokus und einmal der, der Blickwinkel, also im Prinzip ähnlich wie, wie eine moderne Virtual Reality Brille. Da müsst ihr ja auch die Linsenreichweite, äh, die nee, Reichweite Richtung einstellen und so weiter. Dann habt ihr hier natürlich hier die beiden Linsen plus hier den Rahmen. Diesen äh, Rahmen auf Schaumstoff, da gibt es auch Ersatzteile. In meiner Version, die ich mir bestellt habe, war sogar noch ein original verpacktes schaumstoff Keine Ahnung, wie die Dinger professionell heißen. Das heißt, es gab definitiv Zubehör, was dazu gekauft wurde, falls das wahrscheinlich abgegangen ist. Das kann man auch abnehmen, das spare ich mir jetzt, weil ich sonst wahrscheinlich Ewigkeiten daran rumfummeln werde. Dann haben wir hier auf der Unterseite einmal hier den Adapter für den Ständer und genau hier kommen die Spiele rein. Das heißt, sie werden im Prinzip, wenn ihr die Konsole habt, oben ne, hier so reingesteckt. Wie genau die Spiele verpackt sind und kommen, das zeige ich euch auch gleich noch. Ein Seiten relativ unauffällig, beiden Seiten Nintendo. Das ist die Konsole. Und da haben sich die Füchse bei Nintendo gedacht, okay, das muss ja irgendwie... Ans Gesicht kommen. Ne? Wie gesagt, moderne VR-Brillen, die haben natürlich hier so, so, so Straps. Ich habe hier sogar meine Oculus Rift. Ne? Die haben ja natürlich hier so, so Haltebänder. Durch das aufs Gesicht halten wäre hier vermutlich auch besser gewesen. Aber sie haben sich entschieden, nein, so ein Luxus brauchen wir nicht. Wir packen einen Ständer dazu. Dieser, diesen klappt man hier einfach auf. Und wie angesprochen, hier oben kann man das denn hier einklinken. Die man hier einfach so. Ja, wunderbar. So, ich lege es einfach mal so, dass ihr es besser sehen könnt. Ist leider mit dem Kameraaufschnitt nicht ganz so einfach, weil das hier die Größe sprengt. Der Nachteil ist dran. Es gibt viele Sachen, die man sagen kann. Hey, man kriegt Augenschmerz nach einer Zeit. Das habe ich, ehrlich gesagt, bei den, meinen Spiestations bisher nicht bemerken können. Und zwar aus einem großen Grund. So lange habe ich halt nie gespielt. Das ist wirklich einer der großen, großen Nachteile des Virtual Boys. Denn dieser Ständer, ihr seht es selber, der ist nicht hoch. Und als erwachsene Person, wenn man das hier auf den Tisch stehen hat, auch auf einem Tisch mit einer ganz normalen Höhe, muss man sich so arg nach vorne gebeugt, denn da rein quetschen irgendwie, dann muss natürlich auch der Augenabstand der gleiche sein. Ich baue, das, ich baue den Ständer hier einfach wieder ab, ne, wenn ich es irgendwie hinkriege, ähm, damit wir den, den Virtual Boy etwas besser sehen. So. Und zwar, wenn ihr eure Augen Ihr müsst sie in genau richtigen Winkel hier rein machen, dass ihr mit den Linsen das auch richtig sehen könnt. Weil ne, ist der Kopf etwas zu hoch, gucken die unten die Augen etwas nach unten und schon ist das Bild etwas nicht ganz so optimal. Wie gesagt, die moderne VR-Brillen, die haben das einfach umgangen, im Prinzip haben sie dasselbe Problem, die haben das umgangen, weil das halt genau fest auf dem Kopf war. Deswegen habe ich mir das meistens immer so hingestellt, dass das, äh, der Virtual Boy so halb auf dem Ständer so stand, ein bisschen wackelig, aber so fand ich es etwas bequemer. Allgemein ist der Virtual Boy keine Konsole, mit denen ihr wirklich wie beim Game Boy stundenlang zocken könnt, weil irgendwie ist diese Haltung einfach nicht bequem. Der 3D-Effekt, wenn ihr erstmal spielt, ist sehr subtil aber wirklich spürbar, finde ich sehr, sehr schön umgesetzt. ist natürlich so ein bisschen eine Spielerei. Viele, viele Spiele nutzen das nicht aus. Ich werde das ja auch mal in meinen Tests, also wenn auch weitere Virtual Boy-Spiele-Tests kommen, manche nehmen das eher so als Gimmick, dass der Hintergrund irgendwie etwas, etwas 3D-mäßiger aussieht und so weiter. Es gibt aber auch Spiele, das habt ihr vielleicht auch in meiner Spiele-Übersicht für den Virtual Boy gesehen, das wirklich gut ausnutzen. Und ich denke mal, wenn, wenn der Virtual Boy nicht so früh einfach... Äh, aufgegeben worden wäre, dann wären da auch Spiele rausgekommen, die das auch wirklich gut nutzen. Denn wir haben hier ein wichtiges, was für mich auch so neben dem 3D-Effekt fast schon das Highlight ist, der Controller. Und zwar der Controller. Ich packe den Virtual Boy mal hier so hin. Der ist wirklich wunderbar. Und zwar müsst ihr den mit einem Kabel hier verbinden. Äh, genau, der Anschluss ist hier unten, auch das spare ich mir mal. Ihr verbindet das unten und auch darüber wird das ganze Gerät batteriebetrieben, denn hier hinten habt ihr das Battery Pack, was man dann einmal aufmacht. Frisst ordentlich Batterien, 6 AA Batterien. Äh, es gibt auch ein Netzteil, was man sich als Zubehör kaufen kann. Das habe ich auch original verpackt dabei gehabt. Problem ist. Es ist ein japanischer Stecker und ich habe es einmal versucht mit dem Adapter bei mir in die Steckdose reinzupacken, um zu gucken, ob es funktioniert. Und dann ist meine Sicherung geflogen und es kam Rauch. Ich war froh, dass der Virtual Boy keinen Schaden genommen hat, aber seitdem, ja, lieber Batterien. Da bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich verbindet das und quasi, ihr habt das in den Händen und den Virtual Boy hier. Auch da wieder ein Nachteil des Geräts, falls ihr mit dem Controller noch nicht so vertraut seid, müsst ihr immer ständig gucken, okay, was war noch mal welche Taste. Ihr seid aber mit den Augen natürlich in den Virtual Boy und seht den Controller nicht. Ihr könnt nicht wie, keine Ahnung, Playstation, Xbox kurz mal runter gucken, was war noch mal die X-Taste. Nein, ihr müsst dann jedes Mal aus dem Spiel rausgehen und was war das noch mal. Ich es dann halt meistens so gemacht, dass ich ihn einfach so ein bisschen gefühlt habe. Abgesehen davon hat, das, hat der Controller ein paar Besonderheiten. Und zwar, wie man sieht, zwei Steuerkreuze. Select Start ist normal. Dann A und B. Hier ist der An- und Ausknopf für den Virtual Boy. Und zwei Triggertasten hinten. Die zwei Steuerkreuze, beide werden nicht oft benutzt. Die meisten Spiele benutzen den einen und dann halt A und B plus die Triggertasten. Ihr seht schon selber der liegt verdammt gut in der Hand. Also da hat wirklich Nintendo was ganz ganz Gutes geleistet. Der liegt verdammt gut in der Hand. Ihr habt ja auch hier so ein bisschen für, für die Finger ausgeschnittene Plastikflächen. Die Trigger sind sehr gut bedienbar. Und auch hier wäre noch viel mehr möglich gewesen. Wie gesagt, die meisten Spiele benutzen nur Steuerkreuz plus A und B plus die Triggertasten, Also vier Tasten im Prinzip. Aber es gibt auch Spiele, die beiden Steuerkreuze benutzen. Und zwar zum Beispiel dieses Boxspiel, was ihr gesehen habt, ne? Roblox, Wie ist das? Ich kann mich gerade täuschen. Äh, tele -Robox. so. Ach, keine Ahnung, wie ich auf den Namen gekommen bin. Ich muss mich gerade umschauen und mir die UVP anschauen, <lacht> wie es genau hieß. Und zwar spielt er hier ein Boxer ne? aus, aus der Ich-Perspektive. Und mit diesen beiden Tasten könnt ihr jeder Hand quasi steuern, wo sie hinschlagen soll. Was für eine Art Schlag sie machen soll. Mit den Trigger-Tasten schlagt ihr dann. Ne? Das heißt, ihr könnt irgendwie da hier links nach oben, zack, rechts nach unten und so weiter. Und das ist einfach super. Deswegen nicht nur dieses 3D-Feature, was sind einige Spiele wirklich befeuern und gut benutzen, nein, auch diesen Controller, den hätte man wirklich super benutzen können und auch wirklich erweitern können. Das gibt durchaus viele Möglichkeiten. Deswegen finde ich es einfach schade, dass es, ähm, ja, es macht halt wirklich Kopfschmerz. Wie gesagt, ich persönlich hatte noch keine, aber ich kann es mir gut vorstellen, wenn man da irgendwie ein, zwei Stunden am Sch Stück zockt, das ist halt nicht geil. Das ist aber auch bei einer normalen Oculus oder, oder sonst was VR-Brille modern. Da muss man sich dran gewöhnen. Problem ist halt wirklich primär dieser Ständer, dass das, dass das nicht vernünftig von der Position hinkommt. Es gibt Allerdings, wenn ihr einen 3D-Drucker habt, habe ich mal so ein bisschen geguckt, es gibt zwei coole Sachen und zwar hier einmal, das habe ich mir ausgedruckt, wie ihr seht, ist das so ein kleiner Adapter, den ihr unter den Gameboy dran klemmen könnt und dann könnt ihr diesen hier an einen Mikrofonarm schrauben. Natürlich hat nicht jeder von euch so einen Mikrofonarm wie ich, ich bin YouTuber, ich habe so ein Ding natürlich. Das ist eine Möglichkeit, dann kann man das sich so ein bisschen eher so auf Kopfhöhe hinziehen und hin und her schieben. Habe ich benutzt, ähm, Problem ist, weil ich den Mikrofonarm für natürlich mein Mikrofon nehme und ich habe keinen Bock da ständig auf und abzubauen. zu bauen, das ist ein bisschen problematisch. Oder, das habe ich mir noch nicht ausgedruckt, falls ihr noch irgendwo einen alten Fahrradhelm oder ähnliches habt, gibt es wirklich so, so eine Art Visier, wo ihr den Virtual Boy dran schrauben könnt und euch wie eine moderne VR-Brille vor euren Kopf fahren könnt. Aber das sind natürlich Spielereien. Da hat natürlich auch nicht jeder Zugang dazu. Soviel zum System. Grobe Übersicht, es ist ein 32-Bit-System, was viele so ein bisschen, ne, Virtual Boy klingt so nach Game Boy eher 8-Bit, aber seht ihr vielleicht auch immer an den Gameplay-Aufnahmen. Da ist wirklich Power dahinter, also das kann man nicht anders sagen. Kommen wir mal zu den Spielen. Wie werden die denn verpackt? So sehen die japanischen Virtual Boy Verpackungen ungefähr aus. Ihr habt hier natürlich hier in der Seite immer einen Virtual Boy Logik, dann natürlich hier auch dann, ja, die Beschreibung. Im Prinzip, die Größe ist exakt gleich wie Game Boy OVPs. Auch der Aufbau. Natürlich, wenn ihr reinschaut, ich, äh, ist natürlich normalerweise nicht hier so ein Plastikcase. Das ist hier so, so, so eine Schutzhülle, die man auch äh, ja, für die Game Boy OVPs benutzen kann. Und hier drin sind natürlich immer Anleitungen und das Spiel an sich. Und das Spiel an sich, das finde ich ein, immer ein nettes Gimmick. Die Cartridges, die sehen so aus. Ein bisschen breiter, ein bisschen flacher, etwas größer als Gameboy, aber natürlich auch grau. Und da kommt auch hier immer so eine kleine Plastikschutzkappe dazu. Ne? Hier das, das sind die Konnektoren, die dann halt äh, in den Virtual Boy hineinkommen. Also eine kleine Schutzkappe. Das finde ich immer so ein nettes, kleines Gimmick. Ja, das war der grobe Übersicht, wie sieht eigentlich so ein Virtual Boy aus, wie sieht die OVP aus. Ich hoffe, euch hat so ein bisschen meine Faszination mit dem System gezeigt. Ähm, in ein paar Wochen, die ich es habe, ich finde das System immer noch sehr faszinierend. Problem ist natürlich wirklich, ihr könnt damit nicht stundenlang spielen. Das könnt ihr einfach nicht machen, weil da das Ganze etwas... Zu unbequem ist. Ne? So, so ein Gameboy schnappt ihr euch mal, zockt ein bisschen cool. Ähm, die Spiele, da gibt es auch einige gute Spiele und einige Perlen dabei. Ich bin mal froh, mal alle wesentlich durch einen Emulator angezockt zu haben. Ich werde auch meine Sammlung auf jeden Fall erweitern. Ich habe da schon so ein paar Spiele auf meiner Liste, die ich mir gerne noch holen möchte. Und eigentlich finde ich es schade. Es ist und bleibt halt so ein Kuriosum. Es ist cool, Man muss das auch wirklich mal, mal selber erfahren, wie dieser 3D-Effekt ist, weil ihr kennt alle diese, diese YouTube-Videos, diese roten, es sieht alles etwas komisch aus. Aber wenn man in diesen Systemen, die sich die Spiele anschaut, die wirken da nochmal ganz anders. Das Sound ist super, also da kann man echt nicht meckern und äh, ja, ist gestorben, ist ein Kuriosum, trotzdem finde ich es ein, ein nettes, nettes Gerät. Es würde mich freuen, wenn ihr so ein bisschen mich auf meiner Reise zur Erkundung des Virtual Boys begleitet. Da wird jetzt, wie gesagt, ab und zu immer ein paar Tests kommen und ein paar Vorstellungen. Und ja, was meint ihr zu dem System? Habt ihr mal Bock drauf, euch das für eure Sammlung zu holen oder nicht? Würde mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare reinschreibt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut!